Und mit oh, meiner Mittel Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja wow. Ja, zu zweit! Ja, zwei. Ich als Luigi und er als Luigi. Ja, schön, ne? Ja. Und jetzt habe ich ihn mal habe ich ihn eine verpasst. Boah. Ich finde damit sieht es so echt gut aus. Kannst du aber nicht dran ziehen. Ne, ich kann nicht dran ziehen. Woran, was ist denn in der letzten Folge passiert? Wir ja, haben einen Bossgeist erledigt. Ja. Und wir haben diese ganzen Karo-Pick-Dinger hier unterbrochen. Ja. Und damit hat er, hat er mich extrem geblendet. Ja. Das war lustig. Ich fand es nicht witzig. Der war noch da, schön. Der ist immer noch da, schön. Also. Dass er davon nichts mitbekommen hat. Ich würde mal sagen, mach die Tür auf. Nee, hm. oh, ich mach die Tür auf. Ah. Ah. Oh, oh mein Gott, das ist das wild, weg. Gut. Ja. Der Typ war echt drauf, wir müssen aufpassen. Ja. Okay, wäre wie gruselig er gewesen, wenn er jetzt eine echte Knarre rausgruht hat die meine, den kann man nicht brennen weil eine Sonnenbrille nachts ne ich kann machen. nicht die Sonnenbrille doch die Sonnenbrille genau ich, ich mache ich muss jetzt Kleinstauste machen weil das ist ein oh. den kann nur ich erledigen Aha. nein ich wollte ihn einfach ich laufe Er hat ein Gewehr. Hilfe! Er hat eine Wasserpistole. Oh Gott, er hat Wasser. Der hat eine Wasserpistole. Oh. Er hat eine zweite Sonnenbrille versorgt. Noch ein bisschen schütteln, okay. Noch ein bisschen schütteln. Funktioniert allein. Oh, oh, das war ja leicht. Ab so. Aber, aber, bin ausgerutscht. Bin auf einer Banane ausgerutscht. Hab, hab mir weh getan. Ich bin der andere. Das kannst du nicht mehr. Okay. Ekelst du dich von mir? Nee, du weißt, ich bestehe. Ich bin dein Ebenbild. das? Ah. Ja, ja, na, na, einfach, na, ja. Hm. Was ist ja. ist los. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Nee. Kein Vandalismus. Ja. Aber wir sollten zum Aufzug zurückkehren. Eine limitierte buhu tasse oh, geil die hätte ich so gerne ich meine ich habe ein buhu amiibo war da liegt da noch ein kleiner Luigi? das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür weil eigentlich um besorgten okay, Ja. So, jetzt können wir gehen. Ja, jetzt können wir gehen. Dann mal los. war ehrlich, kann man irgendwie rennen? <lacht> äh, nee, du, du, du rennst nach äh, der Zeit automatisch. Okay. Oh, ich bin schon wieder falsch. <lacht> ich bin viel schneller als du. Du wirst mich niemals kriegen. Scheiße, ich kann nicht durch türen gehen. <lacht> Ich kann, ich kann nicht durch die Tür. Ah. Okay. Das ist schon eine richtige Spindeltrauma für, für dich, ne? Na komm, wir sollten reingehen. Ja. Ah. Oh, oh yeah. ah, Stopp, das? Zwei. Yeah. Hm. Oh. oh, nicht schon wieder! Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Oh yeah. Was machen wir denn jetzt dagegen? Luigi du kannst jetzt mit dem aufzug direkt zur etage 2 fahren ich würde sagen dass du das direkt mal ausprobieren solltest eigentlich schon in fünf? Ja, äh, ne? ja für den Koffer, genau ja aber wir könnten ja auch noch mal in, in etage 5 gehen weil es gab da ja noch so bereiche die wir noch nicht gesehen haben ja komm, ja. Ja, irgendwann irgendwann mal, ja irgendwann mal machen die zeit des ist. was habe ich dir gesagt darüber nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> nee. okay. oh, jetzt sind wir wieder hier. Nein. Oh, guck mal da. Wer da ist? Oh, ich habe schon aus meinem Leben verdrängt. Hm? Aber es gibt eine Sache, die wir, die wir noch tun könnten, bevor wir weitergehen. Folge mir. Ja. Ach ja, genau. Dann die Malerei. Da äh. ah. Ah. Ich hab's kaputt gemacht. Das freut mich. Ich habe Vandalismus betrieben. Joich. Mal da ist einfach warten können. Also gut, wir wollen erst mal da ran. Er ist gut, wir wollen erst mal da ran. Es gibt ja noch was, was wir tun könnten. Hat die jetzt vorhin mal wieder die. Nehm das tote. Nein, ich habe mich. Oh, macht die Kürbisse nicht kaputt. Ich, oh, oh. ich habe noch ein Ruby, ich habe noch einen Edelstein gefunden. Ja, warte, ich komme. So. Warum soll das das Geld nicht ein? Ich bin beschäftigt. Oh, das gebracht. Warte, das ist, wenn man alle Porträts kaputt macht. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Mathe. Ich oh, bin ja. immer voll ab. Mate, stell, dich mal, stell dich mal auf den Schalter. Und ich Schalter, nicht Schalter. Ah. Hm. Oh, Geld und meiner meiner meiner meiner meiner meine. oh, zwei sind wir noch mal, irgendwas hier nachschießen oben ist auch noch ein Kohleleuchter. das war auch der Nein, da oben ist auch noch einer so das ist aber die Tasche 2 da oben schon da kann ich irgendwo das ding gegen schießen guck meine mal. Guck mal, wand oh. Kratze. Ja, ich also er... habe ihn eingefunden. Ja, und ich weiß auch, wo der letzte ist. Einfach ja hier ne? ja, schaltet man da irgendwas frei oder so. Das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur auf zwei Etagen gefunden. Woof, woof. und Wir sollten jetzt unserem Hundie folgen. Er ist doch schon tot derzeit Halt, irgendwie rechts da ein. ist nur ein Bild. Also, ich Käse. Was also ich erst mit dem Käse geschnappt und ist abgehauen. So, jetzt haben wir uns eine Abkürzung gemacht. Uja. Oh oh ja. Äh, ich mache, ich mache nur Vandalismus. Was soll tun da? Sehr gut. <lacht> ich mach nur... Äh. Mhm. da ist... Oh, Geldsack. Ich sehe Geldsack. Da links. Einer. <lacht> ich denn? Da bin ich. Ah. Da sieht auch irgendwo oh, ich komme gar nicht durch. Ich sehe Geld! Geld! Money! Was? Ich habe einen Vogel eingetaucht. Geil. Hast du gut gemacht. Hallo. Was wie nicht aufmachen? Oh. Oh. damit Damit. Ah. Oh, hier wieder auspickelt. Oh nochmal, mal ah. nochmal, um noch noch noch ah. Hey, Hehe! Schön. Schön! Oh! Wir sind die. wir sind die Klempner, wir kommen jetzt öfter her. Essen auf der Toilette. I -i -i. Ja, hör auf, auf. Ja, hör auf, daraus rum rum zu darum darum darum darum darum darum darum darum Ich die Geräusche <lacht> Ach so. Hey, so. hörst du mich mal auch zu blenden. Oh, oh, oh. Nee. <lacht> Hallo Junge. Hallo Junge. Also richtig nervt, wenn ich weiß. So, was ist denn da aber das ist nach rechts, oder? Das ist auch noch ein Raum karte Äh von da, komm, kommen wir anders hin. diese sauerei an, Mann? Warte mal, war ja hier schon. Ja, äh, ah, ja, da warst du drin, ne? da war ich gerade drin. Weißt du was? Ich habe hab gerade was gesehen. Noch mal gleich. Wo? Wo? Wo? Breiz, Banquette manoufique. Was? Seit wann kannst du Französisch? Kann ich doch. Nicht. Ich, ich kann es nicht. Nein, moll. Oh, ja, für dich. Hier ist jede Menge green stuff, hier. Ja, ich will was von dem grünen Zeug. Mhm. Nein, nicht dieses grüne Zeug. Nein, oh nein. Wie bitte? Wie ausmachen? No, no, no, no, no alter das sind viele das also geht doch nicht hier hin, nicht hier in diesem edlen restaurant hier das ist doch edel da weiß man sich doch zu benehmen ja oder nicht sagen wir werden wir die tische hier aufeinander rupfen ja. Komm mal, ey. Hey, das ist außerhalb des Dings. Aha. Ich gleich wieder. Hier standen noch der Haben wir alle? Ja, wir haben alle. Ja. Hier, vielleicht so ein bisschen am Käseschnuppern. noch bald. Ja. Ich glaube, es Nein, möchte ich möchte. Magst du keinen Käse? Oh doch. Mager auf Käse, vor allem Gau Und eventueller. Ja, passt ab. Aber ich kann den gar nicht schießen. Nee. Zu schwer. Ist zu schwer, man ist kann zu schwer für dich? Kannst du es handeln? Ich muss den da oben da einpacken? Nein. Kann ich Mäuse damit anlocken? Stimmt. Da warte mal dran, stoppen. <lacht> ich glaube, wir sollten reingehen. Ich bin sogar da rein, eingepackt. Was ist <lacht> mir schon wieder los? Hey! Ich weiß, wenn du mir mal hilfst, ja, Was machst du denn da? Ich zeige dir. Fang doch an. Wir oui, wurden bon auch petit. Was ist denn los mit dem? Okay, ich Ich habe eine Pfanne übergezogen. die Energie zurückgegeben. Wow! Na, warte, du komm mal, ja. Holt ich hier mitten auf den Grill. Oder mal Wasser? Ja, da war Wasser. Oh, schön das Power Attack. Ah, oh. Hat hier mit der Funnelins übergebraten. da kann sie ja nicht gefallen lassen. Ah, der hat mir den Fisch gegen die Birne geworfen. Alter, ich hab ihn auch getroffen, ey. Oh, oh. Oh, ah, du bist im Wasser gelandet. Ja. Und du hast einen Fisch. Ja, ich hab einen Fisch. ich trau mich auch, ihn zu benutzen. Ja. Ah, daneben. Ah. Ah. Oha, der, der wird mit der Falleins übergezogen. Hilf mir. Sag mal. Ja. Ich kann übrigens auch Herzen einsammeln, da kriegst du wieder Leben zurück. Ja, hab ich schon gemacht. Oh, das ist neben deinen Pfanne. Gut, ein oh. Oh, oh. mich umgebracht. Oh, Wir müssen warten, bis er wieder oh. Fisch wirft! Oh, oh. Ich kann kann nicht werfen, der Teil. Oh. Komm her rein, Mann. Ja, okay. Ui, oh, Fische. Ui, ui. Hm. Oui, oui. Nice. Und direkt in die Spielerei geballert. Ah, oh, ja. Oh, ja. Alter, siehst sie, du, einer diese Fische an. Ja, ich packe die mal. <lacht> hey, finger weg. Äh, Was? <lacht> ich glaube, ich spende. <lacht> Vor allem der Adraten in der Küche. Mann. Ich <lacht> oh, Hallöchen, Kinder. Hallo, Chefkoch. Hallo, oh, wie weit geht es? Immer weiter. Aho. Nimm das Vogel. Ja. Oh, komm hier mal das Teil an. Oh, nice. Ich hab eine Muschel. Egal halt. Ich habe ein Hündchen. Lecker allein sind die Flammen aus und ich weiß wo wo es noch ein Juwel gibt <lacht> was ist denn, was ist denn ja ah, ah! Angriff ich habe aber dann noch Leben glaub ja. ich mir ich habe schon wieder eine Mütze verpasst ey. hier siehst du dieses hier was ich hier habe ja? Da ist, drin ist ein Juwel eingeschlossen. Fackeln auf den Erd. Ja. Ah. Ah. Ah. Kommt der denn jetzt her? Ah, das ist abgekommen. Oh, Einmal auf den Erdpacken. Wir haben aber keine, keine Fackeln mehr. Wir haben kein Feuer mehr. Ja, wir müssen wir müssen das später machen. Ah, hier. Helmi, äh, also das ist gemacht. Ist gemacht. Ach so, das noch gemacht, das angemacht. Ja, war oben lang gemacht, ne? So wie du nehmen. Du nimmst den Truter mit, willst sie nicht auch auf den Herd packen. Guck mal, da ist Pitt Das Pitt ja, die Ach, so. Ach so, Aubergine. Ah, Nein, warte, Eggplant. Wie nennt wie nennt man das? Eggplant. Englisch mal die Eggplant. Ja. Was für Zeug hier einfach ist. Ich hab ein Schwein. Halt. Ein Spar Schwein. Kaputt. Das habe ich kaputt gemacht. Oh. oh, ich glaube, der Trut hat ist verbrannt. Oh Mann, ja, war hat man. Ich mache ja. hey, das an. Jetzt hast du es ausgemacht. Ah. So. Hm. da war er weg. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Weißt du das auch, dass ich es das kaputt gemacht habe? Ja haben wir alles verbrannt. Ich hab Pit eingesaugt. Da ist auch noch drin. Da ist ein Fisch drin, ne? Du hast gerade Schaden Ach, bekommen. Das gibt's jetzt nicht. Du hast gerade voll Schaden bekommen. Ich glaube, wir sollten weitergehen, ne? Ja, machen wir mal mach, mach. Ja, ne Müssen wir die Tür öffnen? Ich kann keine Tür öffnen. Oh Mann, was kannst du eigentlich? Was tun? Oh, warte, warte, warte, warte. Mach ja. erstmal gar nichts. Wir müssen warten. Dreh dich um. Mhm. Wir müssen jetzt warten, bis die Maus kommt. Warte. Ach, die hat den Dings. Mhm. Oh, wird mich nicht hingucken ja was ein bisschen weiter weggehen. Wir machen das einfach so. Ja oder so? Ja, ne? Ah, dafür war der Käse da. Komm, du willst ihn doch. Das ist das Koda? Der Jute. Jawohl. Komm hin. Unser Masterplan. Unser oh. yeah. Metal Mario Masterplan. Ja. Ah. Da kriegst du no, no. nicht. Noch einer. Das ist, no, no, no, no, no. oh. ist jetzt nicht wahr, ey erwarte der nächste Spiel wird Rattenfänger Luigi heißen. <lacht> warte, ich nehme mal den Käse. Das ist auch Ich weiß nicht, wo das Vieh ist. <lacht> hm, was ich hier oben. Ich glaube nicht, dass es in dem Loch ist. Ich glaube, wir sollten wieder auf den Flur gehen. Den Käse überhaupt nicht nehmen. Ich doch kann den Käse gar nicht mitnehmen. Oh. War ich raus? So, okay. so, hier, ne? So, der geht da der. Oh. Na warte, den ich kriege mal. Ja, da kann ich ein paar Dinge machen. Warte mal ich den Raum Ja. Yeah. Ah ja. Die haben Da ist sie. dann kann man gleich. den Löcher. Geht Ja. Aber sehen unten. Sehen wir sehen, welche, welche Löcher drin sind. Da wäre es ja noch, wenn man die in einem bestimmten Reihenfolge einpacken müsste. Nein. Die schwarze Kugel zuletzt. Die schwarze Kugel zuletzt. Ja. Dann die weiße Kugel, oder? Die schwarze Kugel zuletzt. Die weiße Kugel eigentlich nie. Und dann auch noch ganz, ganz am Ende. Oh, jetzt ist die schwarze Kugel drin. Aber wir haben beim Billardtisch abgeräumt. Ah, schön, schön, ne? Mal noch mehr Billardkugeln. Noch härter. So ich alles ein? Was ist das da oben? Das ist ein Schwert. Zoom, Ah, wollte ich zum Duell aus. Das ist ein Schweinentan links. Ja. <lacht> Was? Was ist das denn? Ah, ein Werfer. Oh, das ist der... Von Kaspar. Das der Bruder oder so, der Große. Keine Ahnung. Er hat doch irgendwie so drei Onkel oder irgendwie so glaube ich. Habe ich nie gesehen. Ich ihn... Okay. ihn um. Bring ihn um. Aber er ist doch so tot. Bring ihn doch mal um. Okay. Bring ihn um, bis er tot ist. Und dann noch weiter. Ich habe ihn umgebracht, bis er tot ist. Ich habe ein Schwert. Und ich weiß auch genau, wofür es ist. So, so, muss ich in den Hintern des Schweins ausstecken okay. äh, Nein. Nein, ich habe eine bessere Idee. Schieße da einfach auf die. Auf die Dat scheibe Congratulations, You win! Oh, noch einer. Jackpot. Äh, Dame auf Eben. Dame auf Eben. Moment mal, kannst du überhaupt Schach spielen? Ja. Schade, ich kann es nicht. Ja, ich bin zu doof dazu. Alter, hast du das gesehen? Ich glaube, die mir so verpasst. oder zusammen. Da ist sie. sie dir? Nee, no, no, no. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Irgendwas, aber stimmt noch der letzte Steine. Ja. Hm. Ja, gerade das gerne du gerade. Du kannst was mit was interagieren. Ja, hier, die da, glaube ich. Also du, nur du kannst das machen. Und ja, gerade macht das noch nichts ist gerade <lacht> oh, das ist oh, dann weiter ne? ja wir sollten gehen ja, wir sollten das war schon wieder 31 minuten da ja, kommen wir wir holen uns jetzt noch den aufzugsknopf okay. den holen wir uns jetzt noch den schnappen uns so. du so. da ist er hinterher lauf schneller ich kann nicht schneller laufen hast du angst ja. da rein Na? Oh Mann. Was ist das dann hier. Ich brauche einige Pal. Ich brauche Ich brauche einige platt, Mann. Ja, auf die andere Seite gekommen. Natürlich? Ja. Eine <lacht> Äh, du kannst sie mir ruhig oh, abnehmen. Oh, oh, oh. Ja, mach, mach, mach mal Wie oh, ja. gewöhn. Gut. Ich sagen, wir gehen noch zum Aufzug. Oder? Ja, wir gehen noch zum Aufzug und äh, schließen den, den noch an. Oh. Verbesen sicher. Ja. Oder oder wir verlieren jetzt gleich noch mal. Ja sind wir schon mal dadurch gegangen Ja, da waren wir schon mal. Aber lass war noch mal welche Seite halt was Neues. Hier. Mal schon was kaputt machen. Ach, oh, liebe, was kaputt machen. Ja nicht hier mit unseren ganzen neuen Tricks und so. Hier waren hier waren wir schon. Ja. Das heißt, hier warst du schon. Ja. Marathonismus. Ich muss zerstören. Aber wir können ja noch mal. Ich habe mal auch noch was, was man jetzt macht. Komm mal überhaupt da hin. Hallo. Ah, nee. Komm einfach. kann so. man Einfach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Lass dir durch. Hier. Also Nee. So auch ist einfach gar nichts. Ah! kann man nicht. Oh. Hey. Ah! Ah! Ah! Oh, aber kein Edelstein. Ne. Schade. Ah! Ich einfach, dieses Geräusch wenn Ja, das ist schön. Ne? Okay. Ja, ja. Wow. Ja. okay ist ein Aufzug jetzt. Wir müssen hier rausgehen. da ich schon auf Karte. Ja, dann nach rechts. Rechts gehen. Jawohl. Jawohl, wohl mein Klempner. Ja, wohl mein Kleppner. Gut. Warte. Na, schon mal rein, dann können wir hier eine Part werden. Ja. Hallo. Und ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge wieder. Es heißt Luigis Mansion. 3. Bye. Drei. Oh. Bye.